Finale der Baltic-Reihe. Ja, genau. Finally. Es gab Höhen und Tiefen, mehr Tiefen als Höhen. Im Prinzip war es ja ein, ein Kripper. Schöne Talfahrt war das. Ja, Vom Allerfeinsten. Das war auch hier Bauchklatscher, hat auch ganz schön getan. zumindest der Leber. Ja. Und am Ende gab es doch mal noch einen Lichtblick. Am Ende des Tunnels war da wirklich Licht. Äh, ja, die ist jetzt ja ganz schön zerrubbt. Naja, wenn man nicht weiß, wie es aufgeht. Wir waren so aufgeregt, Peter. Ja. Äh, wie man hier sieht, ist das hier so drin ne? Und wenn das hier halt so drin ist, dann kann man das an den Seiten öffnen. Man muss bloß ein bisschen so rausziehen und dann kriegt man das schon auf. Aber halt für die. Äh, Nervösen, Wilden oder Durstigen, äh, sieht das dann so aus. Na. Hier steht das noch schön drin. Kann man auch sehr gut transportieren. Sieht von vorne auch, also sah von vorne sehr gut aus. Ja. Mit Und dem Glas in der Ansonsten Hälfte. kann man das wegschmeißen. Ja. Das ist kann man natürlich weg. Das ist das Highlight. Das ist cool. Auf jeden Fall. Ansonsten waren halt sechs Bier drin. Fünf haben weniger gut geschmeckt. Das sechste war folgterweise auch das letzte. Das war das Beste. Das war das Beste. Genau. You know. Das Baltic Ghost. Wir hatten Bronze, einmal viermal Blech und einmal Silber. Genau. You know. Hat uns absolut überrascht, hat uns auch gut mitgenommen. Ja. Ich oh. hatte es auch gut mitgenommen. Also ich bin auch echt froh, dass ich da jetzt durch bin. <lacht> Was würdest du dem Ganzen geben? Vier von fünf Sterne? Drei von fünf Sterne? Oh. Ich sag mal so, ich würde dem Rundum-Paket eine 3 von 5 geben, beziehungsweise eine 3,5 von 5. Na, ist hier nicht. Oh. Geile Sterne gibt es hier nicht. Also dem Paket eine 3 von 5. Also die Highlights sind auf jeden Fall das Glas und diese Baltic Ghosts. Ja. Und dass das so geil verpackt ist und hinten auf der Verpackung nochmal alle drauf ist. 3 von 5 Sterne hat es schon verdient. Es ist halt natürlich, bei manch einen wird es wahrscheinlich dann vier von fünf Sterne geben oder volle Punktzahl. Wie ich jetzt zum Beispiel ihn kenne, der hat gesagt, das ist super, ist lecker. Es gibt ja. auch noch zig verschiedene andere Sorten davon. Ja. So ja. wie ich das gesehen habe. Auf der Website müsst ihr mal kicken, ist halt hier in der Beschreibung. Einfach mal ranklicken, ist alle da. Da gibt es auch Boxen, die sind viel größer als die kleine Box, die wir jetzt hier mhm. getestet haben. Also, das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Uns es auf jeden Fall äh, weitergebracht. Ja. Ja? Also mich schon, ja. Also ich mhm. wüsste, dass ich äh, die Bier nicht mehr äh, trinke. Ja. Ja. Wir ja. waren noch nie so die Ale-Trinker. Nee, war noch nie so. Aber war auf jeden Fall meine Erfahrung wert und äh, daran wächst man ja. So. Dieses äh, ereignisreiche Erlebnis äh, wurde gesponsert von Daniel. Ja, danke, Daniel. Also beim nächsten Mal äh, steige ich in den Bus nicht mehr ein. War voll lecker. <lacht> voll lecker. Was trinken wir als nächstes? Oh. Da, da steht es. Da. Das nächste Mal gibt es das Hacker Pschor. Hell. Bayerisch hell. Gut. Also bis dahin seid gespannt, wir lassen uns überraschen und bis zum nächsten Mal. Auf rein! <Musik>